Ist so gruselig, ne? fünf ah, Prozent Trefferchance habe ich gerade gesehen. So, jetzt muss ich irgendwie. Haschkatz. kann man dazu, hab ich die gerade ein platziert, ey? Ich mach mir gerade, weil ja ist durcheinander, ey. Ja, natürlich ist andere Alter. gerade unglaublich schlechtes timing so was ich jetzt machen muss ne er ist mit ihm tanzen kann ich hier hingehen ne 1 2 3 4 5 6 7 8 ich kann nicht doppeln ich erreichte den auf jeden fall locker so ich kann für all die Leute hier tanzen. Wo muss ich mich dahin bewegen? Ich hasse es gegen diese Typen zu kämpfen und Der Dieb greift uns gar nicht an. Nicht sehr gut. So, haben wir erstmal dich weg. Ganz locker. Ich hoffe, da sind keine Gegner mehr da oben. Weil ne? ich tun ja voll aufdecken gerade. Ich plane auch gleich voll mein Hauptcharakter wegzupacken. So, du gehst hier hin. Cool. so das sehe ich gerne und wie die Sehne einfach voll durch mich durchgeht so Pechkatz weg damit so äh. Kann ihn leider nicht erreichen. So, der Dieb scheint ja irgendwie nicht anzugreifen, ne? nicht gut. Ist der Reichweite da nachher ja, kann mich kontern, also wenn ich langen bogen einsetzt, dann nicht auf ah. ah, mond Verteidigung ignorieren die Hälfte der Verteidigung. Keine Ahnung, wie hat die Nötig geläuft. So, dann hast du den an ne? mhm. Ist nicht irgendwann, mit dem du besser triffst, Wurf bei trifft besser Na, verdammt. So, so. so. Cool. so. habe ich die beiden Sachen bekommen. Cool. So. Ja. So, messen wir ja, wenn ich hier so tanz weil ist voll Verschwendung eigentlich. muss definitiv ihn eh ja machen wahrscheinlich. So, ich einmal so ankratzen. Da kann chloe dich nämlich fertig machen. Der hat sich mit Sonne geheilt, sehr cool. So. Ah, ich weiß nicht ob mir hat gefällt so kurativ ah, ich kann mit ihr aber auch heilen zur not ich muss hier rein nämlich ach ihr habt keine der fernkampfwaffen sagt das doch jetzt steht ja aber keiner muss ich so oder so machen Mach machen wir nicht den ja ich hoffe auf der linken seite sind jetzt nicht so viele gegner ne? gar nicht auf Kraftimpuls überhaupt noch Dinge erhöht, ne? eine magischen Schaden. Na, guck mal da. nee mit dir muss ich heilen. Ah, warte mal, eigentlich nicht schlecht gerade. So, wenn du ihn treffen könntest mit dem kritisch treffer da wäre super oh cool. ja, nicht wohl cool. so dann mache ich den ja dann mache ich verdammt ich erreiche gar nicht alle hat für drei leute nur tanzen kacke so cool aus jetzt warum kann ich jetzt mit drei wegen dem bogen ja und dann tanzen eben für zwei leute für drei leute Kontern sehe ich kontern so jetzt je nachdem wie weit er jetzt ist ne ich glaube hier ist noch nicht weit genug ne jetzt hier rein und schwer Glück ich, ich gehe rein okay, ich muss gar nicht rein ja dann gehen für mich rein So, da muss ich natürlich jetzt hier rein. Ne? So, und jetzt muss ich irgendwie. Aber er wird neben mit einschlag Schlag Sie wird neben dem einschlag erledigt werden von Gris. Einziges Problem ist jetzt, wenn jetzt hier noch mehr Leute sind. Sehr gute Werte. So, damit. Rettung werde ich wahrscheinlich ironischerweise brauchen. So, vielleicht ist sie aber aus Reichweite. Na ja je nachdem, wo er jetzt gerade ist, ne? Könnte unschön werden. So, alle mal bitte eingreifen, ja? In dem alle ging figur sehr gut Ja, zur not häuser er hat hier zur not kann ich immer noch rettung einsetzen vielleicht das kann ich hier heilen sich gerade muss ich ihre super heilung einsetzen aber zur Nord kann ich jetzt hier Rettung einsetzen, ne? Aber... Ich glaube, uns geht es jetzt ja gut, ne? Ich weiß, nicht, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob größtens erreicht, ne? Vielleicht erreicht er uns. Gucken was passiert. Hi. Oh, das ist nicht gut. Jetzt kommt natürlich größere um die Ecke, ne? Nur irgendjemand anders macht sie fertig, ne also mal wetten. Mal wetten natürlich, dass sie sich beide mal treffen. Okay, aber alles klar dagegen gibt es doch was. Keine Sorge. Haben wir jetzt folgendes, ne? Und zwar, ich hoffe, ich erreiche sie auch von ihr aus. immer hier ich glaube, sie ist relativ sicher. Ich sehe hier einfach hat der einen einen ja. oh, Hatte einen weiteren Feld verbunden auf ein Nachbarzfeld, ja. sie hat ich locker noch von da erreichen können. Da, Rettung. Problem ist da oben die Situation ist glaube ich auch nicht so sicher. Ich glaube da ist einer in Reichweite, ne? So. Er geht auf Diamant los, aber das ist schillig. Kein Problem. also wir haben die beiden die So. erledigt so, haben aber noch haben wir nicht was hatte er vorgabe und wenn ja, äh... ich ein ein das habe ich gerade bekommen mehr habe ich von dem links bekommen kriegerbogen habe ich gerade bekommen jetzt nicht gesehen was er uns noch mal gegeben hat der hat uns ein Dings gegeben ein äh, Kriegerbogen haben wir aus den Einbekommen dann haben wir noch ein Skillbuch bekommen ne? ich habe doch beide Sachen von dem bekommen ne Mö ich ja noch bekommen jetzt ganz doof habe ich zwei Stäbe bekommen nee. Ich ja Rettung ich kann glaube ich nicht so nachgucken ne ich jetzt extra hier für zurück um den hier. So eine Silberklinge. Ah. Mein Gott. Okay. Bin ich jetzt extra zurückgenommen, um zu gucken, was ich bekommen habe von dem egal so. okay. ich hätte immer noch der algorithmus hat sich nicht geändert oder die ang meine number generator Habe ich denn so erledigt ich muss mich ja sowieso teleportieren ne? ich werde ja sowieso teleportiert Ich glaube, ich habe wir so viel Sachen brauchen, um Grace zu erledigen. Rettung und selber klingelt. So, wir waren sowieso außerhalb der Reichweite. wenn man uns einen so eine Rettungsdinger. fangen dich hier hin damit du nicht und okay ich glaube von jetzt damit das spiel level ein bisschen einfacher meine ich, aber damit wäre es jetzt nicht schlecht, wenn du ihn erledigen könntest. Ne? aus ein bisschen Geld hier einbringen. So, 500 Gold, ne? Die wären schon nicht schlecht. Sage ja nur. Sie so, hat aber auch echt nicht viel Glück, ne? Neun Glück. Wie soll ich denn damit schön? Mein Einkommen sichern. So, jetzt noch die Leute hier. Ich versuche nicht zu kritten danke ja da war trotzdem auch voll viel ab so. dich platt oh. Das. Oh, der Lacht. ich glaube wir war es level 6 ne so alle gegen zur figur sehr gut Stärkere Waffen einsetzen, so, ich weiß natürlich immer noch nicht, wie weit ich mich bewegen kann. ohne dass ich hier von Chris angegriffen werden, ne? hm, Unterrichten Geschicklichkeit wäre natürlich auch nicht schlecht. Ne? Hm. Oh, warte den wollte ich machen genau da so, ich kann, nicht mit kann ich mit nun, kann ich mit und doppeln okay da mache ich da auch doof was machst du gegen den zweiten So, ich hoffe ja euch geht es da gut Dann machst du mal ein Blatt, ne? Ja, wie halt sie ja schon immer jetzt in der Verwandlung. wenn sie mir, ich bin außerhalb von Reichweite von Dings. Hier. Beim Fernkampf. Also Feuerball auf den. So, ich traue mich hier nicht weiter rein. Das ist kein Beistand, das ist ein Finisher, ja. So, selbst wenn grüßt sich jetzt bewegt, ne? gegen sie ja, wird sehr wird ja wohl nicht hier. Sie wird sie in ja mit, Sie wird er ja wohl nicht One Shotten. Ne. So, mein Gott, deutsche Sprache, ne? Okay, mal dich. Ich weiß, ob er noch jemand kommt. Frage ist noch was soll ich hier eigentlich machen? ja? Gegen Chris. Oh. Ja, zu mir hingetrabt? Ist er. <lacht> mache ich mache platt. Oh, cool. Na, wenn man jetzt mal etwas Geld bekommst, Geld. Wir brauchen ein bisschen Geld. Anna, nein, warum nicht? Das ist eigentlich eine super nützliche Fähigkeit. Ja, die sollte ich echt öfter einsetzen. was weiß jetzt natürlich nicht. Ich weiß allgemein nicht, wie ich hier den Chris-Typen tackeln soll. Nicht ganz ehrlich bin. Also ich muss ihn ganz eindeutig hier mit einem mit einem Charakter, der eine hohe Resistenz hat, ja anlocken. Ne? Aber danach muss ich jetzt auch nicht. Der scheint ja auch echt die ganze Zeit jetzt da zu hocken, ne? Der scheint sich jetzt nicht mehr wegzubewegen. bewegen so, ich soll versuchen, die Dinge ja alle anzumachen, ne? Einfach nur, damit ich besser sehen ne? Ja, offensichtlich. Einfach nur, damit ich besser sehe, wo hier weiß nicht. Dann wird das ja auch die ganze Zeit aufgedeckt bleiben, ne? Ich an. So, ich mir mal das Ding gerne So. ist klar. Ich schick dann mal meinen Hauptcharakter hier rein, ey. Der macht die ganzen Lichter da an, würde ich sagen. Angefangen mit den Dingen. nach da ist halt... <lacht> so, du machst das hier. Du nimmst das hier, damit wir wieder tanzen können. Ich will da tanzen, Mann. Auf welchem Level bist du? Du bist auch schon Level 8. Hm. So, nur ein, nur zwei Erfahrungspunkte. Was? Du sagt hat hat was damit zu tun, wie oft ich schon geeilt haben. wie im feiern mit dem Face irgendwie? Wenn ich wenn ja irgendwie mit dem Tanzen, ja, wenn du mehr als durchs heilen bekommt man auch so Aufladungen. sagt halt doch leicht, ne? ich habe von aufgewartet. Alter, mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, ne? wenn ich wenn ich Corin einmal die Diebe gebe, ne, dann können die nur die ganze Zeit nicht getroffen werden, weil die, die ganze Zeit doppelte Ausweich haben. Ne? Warum mache ich das nicht eigentlich? So, das an. Nachher sind ja auch noch welche. Also, dann locken wir die an, dann locken wir dich an und dich locken wir auch an, und zwar mit ihm. und Da braucht ja noch jemand eine Ladung. Du brauchst eine Ladung, macht das mal. Dann packen wir mein nee, tun wir nicht mein Hauptkarte da einpacken weil ich den wieder voll weggepackt habe hier. Ähm, halt, Idee. Boom. Jetzt wagt euch hier reinzukommen. So, ich glaub, das war eigentlich gar nicht so schlecht, das hier. Sich unten links am Anfang her bewegt hat die nun ganz schön hart zuschlagen, Habe ich auch getroffen und so habe ich eigentlich da gepupst und den Nebel erzeugt. Wenn er sowieso mich trifft, ja, gehen wir mal eine Ladung bitte. Habe ich ja eigentlich nur gemacht und hier mit Bündnisladung bekomme ah, und er macht nur zwei, glaube ich. So, wen gebe ich denn hier die Kills? Wer ist denn hier eigentlich noch unterlevelt? Eigentlich niemand ne Zack, du dort noch kein Level up hier. noch jemand eine Ladung, darauf sollte ich eher achten, ne? Als auch irgendwas anderes. Das ist aber nicht der Rapier, den sie da ausrüstet hat. Das hat Sieglinde, ihre ultimative Waffe. wie sie, glaube ich, ne? Ja. Ich Ich hat schon geschafft kollege aber oh, danke so. oh, glück und äh, geschicklichkeit das bedeutet mehr ausweichen für ihn. So, ihr werdet ja wohl nicht was wir sowieso nicht treffen weil ich den ja gleich mache Dann müssen wir mich jetzt recht nicht treffen können da war magst du eigentlich noch auf level 7 um einmal Hauptcharakter. soll eigentlich auch schon höher gelevelt sein finde ich also nicht ob wir verstärkungsturm oder irgendwie so kommen. Ne, oh, das sieht jetzt nicht so aus. Da war ja noch, war ja noch schöner. Absolute Horror, ja, absolute Terror, ja. Nein, er hat nicht vorgehalten. Äh, wenn du den Kampf einleitest. Ne, wenn sie einen Gegner besiegt, einen oder aus den Händen boxt. Kollege. Nimm das. Geld. Mehr Glück bitte. Für mehr Geld. Oh, sehr gut. So, jetzt hat es jetzt zehn das sind jetzt zehnprozentige chance eigentlich dings zu bekommen wahrscheinlich noch mehr weil michael glaube ich ein bisschen mehr glück gibt ne? und sie hat glück plus vier da ist sie jetzt 16 prozent jetzt hier das äh, Dings hier bekommen geld aber ah, wenn ihn sowieso nicht erledigt dann ja die ganzen effekte die aktiviert werden bei ihm ihre bündnisse wieder aufgeladen dann können wir uns gris vornehmen nee. ja, warum nicht ne? ich aber ein Kitz zu sehen bei ihm obwohl der bogen ist eigentlich mehr so für der Bogen ist eigentlich mehr so für für Eti ausgelegt, weil sie eine, sie kriegt allgemein plus zehn Chance durch ihren durch ihre Klassenfähigkeit. Okay. War schon sagen, wenn sie schon wieder so wenig Erfahrungspunkte kriegt, ne? So, ah, da kann man jemand hier licht machen so, niemand mehr übrig hier. so da müssen wir uns um gris kümmern ne? ich nehme an hier sind keine leute ich nehme an hier sind keine mehr. Ne? das müssen wir uns an denen mal anpirschen Dann jedes Mal, wenn er uns trifft, ne, dann die sich teleportieren, ist voll ätzend. So, hm. das ist immer euch voll. Ich gerade, was zum Glück haben wir ja noch jemand zum Heilen. okay also meine strategie ist jetzt ganz eindeutig ne? ich muss eigentlich nur den teleport hier erstmal überleben weiß nicht wie viel schaden er hat gemacht er hat irgendwann mit 40 schaden gemacht bei, bei zoll aber er hat eine resistenz von sechs von daher wenn ich jemanden da rein schicke mit einer relativ hohen Resistenzwert, wie zum beispiel Iw, dann ist das eigentlich okay ne? aber danach kommen weiß ich nicht. Er tut sich ja nicht hochheilen oder irgendwie sowas ne? Von daher dürfte er der eigentlich nicht so schwierig werden. Ich fand den eigentlich auch einer der einfachsten zu bekämpfen. Ein Problem ist halt nur, ich weiß nicht, wie viele Leute hier noch sind, ne? Da können sich ja immer noch Leute hier verstecken. Also, da wirst mich doch eigentlich treffen, wenn ich jetzt hier so runtergehe, ne? Ah, komm und danach muss ich ihn eigentlich mal auskontern ne? ich stelle mir eigentlich gesagt ganz schön einfach vor <lacht> weil wenn er mich dann angreift ne? und dann wieder weg bewegt dann weiß ich nicht wenn wir sehen ah, immer noch nicht ich weiß auch gar nicht ob der agiert ich nicht im in der reichweite bin ja ich weiß ich tue ja gerade meinen hauptkörper auch mit weg bewegen aber der wird auch ein so ein treffer aushalten glaube ich da. schon gehört ja, er hat trotzdem teleport eingesetzt aber noch hat direkt neben uns Mal wieder rausfinden, wo er ist, ne? So, ich nehme an, der Teleportiert sich ja, ja immer wieder ins Dunkeln irgendwo, ne? Ähm, überlebst du das? Lichter da anmachen. Ich mal hier das Licht an. Ey. Na, wo ist er jetzt? Ah, hat schon wieder da unten. Ich stehe voller Finger. Gib mir die mal. auf stehe ich so. damit entschuldige schon wieder da kannst du ich nicht die ganze Zeit bringen <lacht> okay den kannst du jetzt nicht die ganze Zeit bringen okay ist wahrscheinlich wieder da, ne? Der, Mann, der ist immer in der Nähe von den Fackeln. Ich habe, ich würde auch mal gerne den seine Werte zu so sehen, ne? Damit ich halt weiß, nicht so einstellen kann. Der Mann hat schwer noch nicht gerechnet, dass ich mich hier um die ganzen Dinger kümmere. Ne? Das ist immer noch ja, ne? Solange der immer den Angriff macht, ist, ist er eigentlich nicht so schlecht. Ne? Alter, Kollege! Was machst du da? Der, der tut die ganze Zeit darunter, teleportieren. Ne? Das ist auch voll unfair. Der, der ist schon wieder dahin. Der, der teleportiert die ganze Zeit zu der Fackel da, ne? Ist hat gerade passiert? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Er hat eine Geschicklichkeit von 13. Der wird nie im Leben irgendjemanden, ja, Gott, da ist Excalibur. Dammt. ey Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Kampf hier handhaben soll. nee ich glaube ich ja gut ausgeben wird jetzt Er geht jetzt mit Excalibur auf einen von uns los ne da kann man schnell ich den erledigen kann Oh, der verbraucht die ganze KP, okay, also ein. Aber okay, warte mal. ich muss erstmal ob ich diesen Zug hier überlebe. Also warte, ich habe so ein Gefühl, ich werde nicht überleben. nicht tut er eher priorisieren irgendwie sich zu teleportieren oder diese blöde KI in Fire Emblem, die du immer erst herausfinden musst, ne geht der jetzt mit excalibur auf meine leute los also, also jede person die mehr als dings hat mehr als 40 ap oder mehr als oder mehr als 20 resistent müsst ihr eigentlich überleben Also ich kann ja schon einige Leute reinpacken. Lass mich gerade Ich bewege jetzt alle Leute hier, ne? Und ich überlebe das halt nicht. Das heißt, ich kann wieder. Ich tue ja alle umsonst. Oh, warte mal. Hab ich ja ganz vergessen. Ah, okay, ich weiß, gesagt nicht so schlecht, oder? Jetzt habe ich all meine Leute da unten bewegt, ne? Oh, ich stehe doch hier vor Mann. Ach. Aber trotzdem an. Der Typ <lacht> gibt mir auf den Senkel gerade. Okay, ich nehme an, der bewegt sich jetzt nicht mehr. Ne? War irgendwie ein eindeutiges Zeichen. Da hätte ich irgendwie gar keine Ahnung gehabt, wie ich das schaffen sollte. Ne? Jetzt immer erst im Dunkeln ja weit bewegt. Okay, er scheint sich jetzt nicht mehr zu teleportieren. wirbel Wirbel. so kannst du dich darunter bewegen bitte also ich habe dich zukommen okay. alles klar verstehe schon Gut, dann bewege ich mich eben noch mal zu dir hin ich habe nie gedacht du da oben bist. ehrlich gesagt als dass du hier die ganze zeit dich hin und her teleportierst, wenn ich ganz ehrlich bin Und ich weiß jetzt nicht, tut er sich jetzt noch mal teleportieren, weil wenn nicht, weil wenn ja, dann ups. Aber <lacht> wenn ja, dann ich nicht. Dann kann ich hier nicht festnageln, ne? Wird nichts bringen nämlich. Ne? Und da wäre von denen seine Position irgendwie ziemlich dämlich. Weil er ist ja gerade hier auf den Heildingen, dass ja noch mehr Abwehr und also was gibt, ne? Okay. Hm. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, ich kann nicht mit einem Schlag One-Shotten, ne? Nein, nicht mal anlernen ah. Uh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich weiß auch gar nicht, wie weit man sich da teleportieren kann mit dem Angriff. Ich glaube nicht so weit. Ne, das ist nicht so weit wie mit Dings. Ich bin irre. glaube, das Spiel hat eher so damit gerechnet, dass ich hier während ich das Kapitel spiel ja. die ganze Zeit mich mit dem rumkloppen muss ne? Aber da er schon relativ bei mir am Anfang hier gespawnt ist und ich halt mich da schön rum navigieren konnte, äh, ja, war ein bisschen einfach. So der Excalibur, was mir richtig Angst macht. Also heißt, ich kann Ivy und Dings schon mal nicht einsetzen. arch ah, wo bist muss ich mal ja rein bewegen Corin. So, ich muss jetzt natürlich erstmal wieder checken bewegt er sich bewegt er sich nicht Er tut sich bewegen okay ja der wird nicht so schwierig sein das ist okay ja, der wird überhaupt nicht sprich also ja, hat Gefühl, ich werde den sogar relativ schnell erlegen da muss man einen es oh, kann sich auch nicht bewegen nicht dass das irgendwie notwendig ist ich glaube nicht dass der einzug überleben wird ah, war jetzt nicht zwischen schaden so das drei Schaden zu das obwohl da kann ich eigentlich noch mehr ausholen hat eigentlich vielleicht mit IB oder Chloe angreifen weil die können sowieso nicht ich mache sogar Schaden gegen den wahrscheinlich wegen Corin ne? Ja, der Typ ist irgendwie nicht so stark. Celica. Der falsche der Ja. Alle schon Level 7 mindestens, ne? hätte ich eigentlich auch einsetzen können. Ne? Ich glaube nicht, dass ich tanzen brauche, hier Den ja, nee. Ja, das ist irgendwie voll chillig. Ja, so viel Schmerz, die auf mich zukommen. habe schon da letztes Mal gegen den Kämpfen. Aber ah, schon, ja, man hat gimmick gesagt, Map war gut und gruselig, Ne, aber der Typ an sich ist jetzt gar nicht mehr schwierig. Der ist halt ein Magier, ne? das heißt, er nimmt halt viel Schaden, ne? weil nicht so viel Verteidigung hat. faust ich jetzt noch mal hoch mit auch nicht so ein unterschied machen heilose haltung auf der kämpfe das anfühlt die einheit er sagt wird alles gefährlich aber er wird nicht dazu kommen irgendwie zu machen habe ich so Gefühl. kann den er machen ganz so wenig <lacht> sie kann den <ihn> eifer erledigen hat <lacht> das das einer an also ja ekelhaft ah, ich bin mir ziemlich sicher ich brauche nicht mehr tanzen ah, ich würde sehr viel mehr erfahrungspunkte kriegen dadurch <lacht> Ich mache, ich mag den ja. Okay. das Kapitel mit schönen Nachgeschmack finde ich jetzt hier gerade. Und dann, wirkt hm. äh, Geh mal hier hin. Und dann Zirkoff. Oh mein Gott. mal so ich will jetzt auch nicht so viel bringen aber was soll's hab mehr Fangpunkte pro person lieber heilen ein zwei ja die passer nach aus sich das ihren Persus mit dem Greifen ja ersetzt hat. <lacht> da fand ich schon immer sehr komisch. Oder oh, Teilfäng. Ja, das ist die Gotts ultimative Waffe. aber so. Na, oh, Wenn ich binden darf einmal, darf ich um diesen Tanz binden? punkte der. Da, jetzt können wir ihn nochmal von weiten abschießen und vielleicht sogar erledigen. Schon machst du mir eigentlich. 25. Aber du hast irgendwie so einen komischen Effekt, ne? schläger Mit Alchemist kann ich den erledigen, ne? Er hat schon enthalten, ne? Ja. Na ja, gut, Alchemist macht du dem fertig, würde ich sagen. am leben ja nee. ich hab elf charakter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da macht du ihn fällig wenn nee. ich aber auf dem werfen der cool so macht den Platz. Oh, also das weg. Oh, ich dachte, er wird am Boden liegen bleiben diesmal. Weil er hat irgendwie ein Zeichner wird der echt project ist. Aber nee. ich noch eine Rolle gemacht. Ich bin wieder aufgestanden. So. Und wir haben einen Excalibur bekommen, sehr cool. da ja, gut. Die Map an sich war der Horror, aber der Typ war ja wohl einfach so Boss überhaupt. Fand ich jetzt persönlich so. Nee. Okay, cool. Ja, da war doch recht chillig, fand ich jetzt. Das mal einstecken. Na nigau, kastig ich nicht mehr Ich war jetzt ただ。いいね。高まってき<笑> 気でも存でせん。<笑> ist das rotha ist das, das rotha oder nein ich bin relevant ich bin nicht so alt. Schreckt dann ab, Zunge raus 呪文による権限なんだよ。呪文 also es wäre ja doch meine Schwester dann。 nachher ja, geht nicht mehr, deine Mutter ist tot. So. Stimmt, die waren auch irgendwie nie da, als wir unsere Ringe aktiviert haben. Hä? とじゃあ。<笑> 僕 ok ない ich hatte erst gedacht, wir sind jetzt hier in diesem Kapitel, das wir am Anfang gesehen haben. Die erste sehen Aber nee, wir müssen auch noch Marv zurückholen, ne? Stimmt, sobald wir Marv zurück haben, könnte er... Ihr... So. ただそんな 答えやはり<笑> <そうだ。笑> Also war ich noch böse, bevor ich eingeschlafen bin. Jetzt, als ich aufgewacht bin, war ich wieder. War ich dann gut? Ich habe gesagt, du sollst dich nicht die ganze Zeit als Wirmgott vorstellen. Das ja, ist jetzt davon. von ja. みんなえ 私いえ<笑> 答えてはくれませ also das でした。どう Sonnordio, schau, wie du abgeht. Oh, das ist なぜ 港と離れるか港と離れたいと願う<音楽> 新流という存在は 私けれど das ist wir mit dem Selbstzweifel. Machen wir weiter mit der Story. Vielen <lacht> war die Musik so perfekt abgestimmt? Da uh. ich Weiß, wenn ich jetzt manuell den Text als geklickt hätte, dann wäre die Musik doch nicht perfekt gewesen, oder? Okay, ja. Cool. jetzt sind wir noch mal hier stimmt ja war mal schon mal ne? Keine ich finde diese momente immer so schwachsinnig in geschichten und videospielen dieser obligatorische moment wo irgendwie weil ich der hauptcharakter irgendwie erfährt oh, ich bin gar nicht so awesome oder ich bin gar nicht das was ich eigentlich sein soll und dann bekommt der hauptcharakter erstmal ein paar selbstzweifel aber dann kommen all die Freunde, des Hauptgeheuer sagen: So, hey, ist mir doch egal, wer du bist. Ne? Du, du bist du, ne? Das ist immer so ein japanisches Klischee, ne? Du bist du und niemand anders, ne? Und das ist wieder alles beim Alten. Also, diese typischen Selbstzweifel, diese selbstzweifel arcs die man schon dutzende Mal gesehen hat in anderen Animes und Videospielen und was weiß ich nicht alles, ne? das war gerade hier mehr oder weniger in einen ein Gespräch hier zusammengefasst weiß nicht. Normalerweise zieht man das immer so, weil nicht für eine etwas kleinere Weile ja an. Ne? Also weiß nicht so, eine, so ein Kapitel in dem Spiel zum Beispiel. Hätten die halt noch irgendwie lang ziehen können, aber ja, haben sie alles in ein Gespräch hier erledigt. Du hast was zu sagen. Okay. Ja, genau, genau das meine ich, ne? Das sozusagen dass wir immer noch der Wirmgott sind für die Leute, ist mehr oder weniger diese Spielversion von ja, ja, Danilo ist Danilo und niemand anders. Und also ja, keine Ahnung. Stimmt, hier wurden uns unsere Ringe abgenommen damals, ne? Ich habe früher den Divo <lacht> nachher. Ja, das ist immer dieser typische Selbstzweifel-Moment, ne? Also keine Ahnung. Ich, ich habe so das Gefühl, fast je... Ihres Rollenspiel hat dann irgendwie so diesen ein Moment. Ich bin überhaupt nicht so aus, awesome, wie ich eigentlich dachte. Das ist vollkommen egal. Deine Talen sprechen völlig. Dann sagt der Hauptcharakter Mina und dann ist alles wieder okay. Alle sagen immer noch so, ja, wir sind immer noch Freunde und dann boom, ist alles wieder okay. Ja, das ist so ein Klischee, das ich irgendwie nicht mag, weil das führt irgendwie nie zu irgendwas. Am besten wäre es, wenn irgendwie der Hauptcharakter so so richtige Selbstzweifel bekommt, dass hat das irgendwie die Story auch so beeinflusst, hat irgendwie weil nicht die Story irgendwie darauf. Oh. トムブル さっきなぜ was Alles klar. Lytos, ist halt nicht das, wo äh, wo er geboren worden sind. Diese Insel. Ja. Oh, da ist nämlich mal Zelikas. neben Quest, ne? So. Ähm also so schon sagen ich dachte jetzt, da stand irgendwie kein äh, level angabe weil unten alles leer war aber jetzt sind materialien zutaten und so da ist natürlich noch die gruppe den dämonen da, bis zu schloss lythos alles klar aber das ist level 10 und wir haben noch eine menge kapitel ja die level ab die auf level up, die auf, die auf level 8 abgestimmt sind und wie gesagt das kapitel scheint da irgendwie immer so ein bisschen anzulügen mit dem level ich will ich will dann links und ja hier da wahrscheinlich schon Level 13, 14 irgendwie so zeit ne? Vergessen das schreien Level 10. Okay, lass, ich mal, lass mich mal doch mal ganz kurz notieren Level 10. Das ist glaube ich noch niedriger als er nee, das ist genau wie Roy. Äh, lass mich doch mal kurz hier notieren, damit ich das schon mal hab ne? Selka und die Hauptstory ist auch Level 10. So, da sind eine Menge Nebenquests, die wir machen können. Wir haben drei Nebenquests auf Level 8: Erika, live und Mikaya. ist dann machen wir die Hauptstory weiter. Ne, okay, ähm, wir gehen natürlich zum Somnial, machen ein paar Unterstützungsgespräche, Arena-Kämpfe, mal schauen. Ne. Und dann... Oh, wir haben Geld. Merke ich gerade, wir haben wieder Geld. Oh, dann heißt die Läden dann haben wir jetzt wahrscheinlich auch wieder neue Sachen. Ne? Gucken wir mal, mal. Ja, okay. Äh, weil nicht. Ist jetzt nicht so eine große Überraschung, dass der Hauptcharakter... Oh. Jeder Sohn des... Äh, des Drachen ist, ne? Ich meine, welche Sachen hätten da alle in Frage kommen können, ne? Gibt es nicht so viele Sachen, die jetzt hier hätten eintreffen können, ne? So Silberklinge. Oh, Kriegerschwert. Vier Kraft. Mach ich ja nichts an Schaden mit. Gott, ja, die haben die, die haben die Kriegerwaffen, aber unglaublich untergeballert da macht er ja gar keinen sinn die hat zu benutzen kieler Lanzen erlauben es ein ja, wenn man den kampf einleitet zweimal anzugreifen ne? Aber wenn die so wenig schaden machen ist das ja ist das ja überhaupt nicht mal wert ey, zu holen So. wenn wir hier neues neue stäbe ja falle so das hätte ich mir noch kaufen können unendlich so, blockieren kann man jetzt unendlich mal kaufen bei wasser und so ich die items ja alle nie so wie es mit dem Tee? gibt es auch neue sachen Und zeig mal. Okay, Jugend. Jugendlinie, linie auf oh, flauschig. Das ist einfach nur Fanservice hier. Okay, dann noch mal am Flohmarkt vorbeischauen. Ich vergesse mal, der wird mir nicht angezeigt. Ja, zum Boden Zum Boden zum Brunnen, zum Brunnen, zum Brunnen, zum Brunnen, zum Brunnen, Blau. Was war das denn? Boah. Boah, ich weiß gar nicht, weil ich mit dem Geld jetzt anfangen soll. Ich will so viel bekommen. Hm. Äh, wollte ich jetzt noch nachgucken. Mein Gott, da wollte ich jetzt mal nachgucken. Flohmarkt, mein Gott. So, da, da ist eigentlich nicht da, aber. Ich habe noch nie gesehen, hat zwei andere Charaktere da sind. Ich habe immer noch Clan und äh, da darin gesehen. Na, gehen wir kurz aus dem Wasser raus. Oh, ach so selber so, Silberbank, kann ich eine neue. Ich kann mir eine Profi kaufen Nur für meist sagen, kleine Fische beißen nicht an. Ja, damit. Jetzt kann ich mir auch Silberbahn holen. Ich könnte mein ganzes Geld hier für Silberbahn ausgeben. Hm. Ja, eine Sekunde, ich glaube, spenden wird es jetzt nicht so bringen, aber muss ich trotzdem mal gucken. Ich kann zwei Sachen hier hochleveln. Ne? Weiß ja nicht, kriegt da irgendwie noch Klamotten, wenn ich hier meine Sachen hochlevel Irgendwie tut Spenden irgendwie nichts bringen. Ne? Ich habe Spenden bringt irgendwie nur so, wenn man wenn waren. Äh, hier na, nebenbei grindet oder so, ne? So, Diamant und Kage tut euch unterhalten. Diamant, ich werf diese 20 Messer auf euch und ihr versucht sie zu fangen. was Ich mich zu jetzt was ist das? No, du? überhaupt nicht. raus hm. 何より wir voll also, der auch eine Chance gegen die hat, hat so viel Angriff und Verteidigung. und so nicht jetzt schon zu bringen, nichts mehr. Nichts aufziehen. Die Strong, to of the <coughs> <SNES> Gosh, it was ist das? Kuruja, so Stimmt, die beiden Magen. Märchen, ne? die すごい。だからすごいんだ。存在し da können wir Wander da reinpacken. Wir zur stärksten Einheit in dieser Armee. Wir bitte? Wir in der am Penn, wer eine Zeitung genannt hat. Oh, hallöchen. Seit wann habt ihr? Erstmal ein Gespräch mit äh, Clan führen. Oh, warte mal sie gibt magie ne? magie plus die könnte ich all meinen magier geben mit meinem magier viel härter jetzt zu haben können ich, stimme, ich bin jetzt wieder. Plus drei kriegen schon auf Level 2 Magie plus 3 das ist ganz schön viel. Okay, da lohnt es sich doch vielleicht einigen meiner Charaktere dazu geben, die ne? Klan oder oder hier. Äh sie drin, die haben 26 okay. wäre nicht schlecht ne so dann gehen wir noch in die Arena so, meinen eine andere Musik ja ich habe meine Tür genommen ausnahmsweise. Meine ich, mein, ich gerade. So. Soll also, ich mal einige meiner Embleme hier noch hochklammern, wenn ich schon mal dabei bin? Ja, jetzt sehe ich wieder nicht. Ja. So, er ja, zum Beispiel live auf Level 8, dann bringen wir ihn nur auf Level 10. Ja, schon dabei sind. Ich habe sowieso genug von den Dingern. Oh. Abveraltung ausgerüstet verdammt. Alter. Ist das schon genug? Ja? Hast du schon genug? Bist du noch mehr? Ah, Alligator, dass ich nicht lache, ich bin Gott. Einfach hier voll verprügelt. <lacht> Bro, ich dachte, wir hätten ja ein Gespräch. Was soll ich denn sagen? Meine Eltern sind auch schon verreckt. Weil sie auf dem Weg zu einem Barbecue waren. So, er kann eigentlich Lynn auch hier hochleveln. weil ab Level 9 hier, die Charaktere irgendwie auszurüsten. Wäre ja, ein bisschen Verschwendung. So. ja, so habe ich schnell ja man die werden stärker, die am wenn werden stärker, wenn die auf Level 20 oder so am Trainieren sind. Keine Ahnung. Sollen wir alle Charaktere also hier so, so abchecken, überhaupt Level 8 und 9 da du ja nicht mehr die Ringe im Kampf ausrüsten. man muss nur ein, zwei Kämpfe machen und dann verschwenden die Erfahrungspunkte. Das ist mit diesem komischen gesichtsausdruck ah, manika ah, aber ewig da wenn ich jetzt das hier so machen ne? das hm, mal jetzt machen wir damit hat ganz so weile dauern lass lieber trainieren aber wen trainieren wir denn ne? Das ist so unser Minimum, das wir jetzt hier haben. Sind noch einige auf Level 6. Ich glaube, Andrea war noch auf Level 6, ne? Ne, Panett, genau. Panett habe ich ja nicht mitgenommen heute. Den bisschen mehr Spotlight im, in der Arena, würde ich sagen. Das glaube ich nicht so schnell, ne? Ja, sie wird schon Schaden machen, egal gegen wen sie kämpfen, ne? Okay, mal gucken. Da so, macht irgendjemanden platt. Okay, mit Schwert. Dorf. Einfach mit einem Schlag weggebrettert Alter, ist die alte stark. Ich sollte ihr Lin geben, ne? Sie konnte alles mit einem Schlag wegsch wegschießen. Okay. Ähm. Nehmen wir mal auffällig. Also wir haben jetzt daneben. das wäre am nächsten mit vier Prozent daneben? Mama, nicht. Okay, cool. sonst Sie Level Noch mehr Stärke. Sie hat 31 Stärke und Geschicklichkeit. Genau den Wert brauchte. Ja, noch mal. So. Ja, mal ein Hattrick. Ähm, wird nicht so schnell sein, ne? Ja, sie hat abgeräumt hier. Ich wollte schon sagen ein Gespräch, ist doch bestimmt dann, ne? Da, oh. Die haben beide irgendwie den gleichen weib jetzt so wie ich dazu sehe, ne? Irgendwie so in die gleichen Vibes irgendwie. <lacht> 普通 気分を害してしまったの <Siegeladene> Und dann sind wir fertig. Ja, okay. Ähm, das Kapitel fand ich jetzt nicht so schwierig. Ne? Ich fand's, kann ich jetzt eigentlich Ich kann jetzt zehnmal angeln. Ne? Ich brauche gar nicht so viel Fisch, Mann. Ähm, ich fand das Kapitel jetzt nicht so schwierig. Okay, in der Kapitel an sich war jetzt schon, sprich, der Typ, der war ja voll einfach, ne? Wir haben Celica dadurch bekommen, ne? Was noch, weil nicht Kirsche oben drauf war, ne? Als Belohnung. Und ja, es war dunkel, ein teleportierender Typ war da, aber da der die ganze Zeit da unten links war, war das Kapitel glaube ich ziemlich einfach, ne? Ich weiß nicht, wo der sich sonst teleportieren kann. Ich nehme an, überall da, wo keine Fackeln sind, ne? Also wo keine fackeln an sind nehme ich jetzt mal an weil der hat sich immer unten links hinzu der war nur noch die übrig war ne? ja da war relativ weiß nicht ich fand es jetzt nicht rückblickend betrachtet war das nicht so schwierig gut aber in den nächsten folgen in den nächsten drei folgen in den nächsten nicht drei folgen nächsten drei kapitel machen wir uns auf um die ganzen nebenquests hier die wir noch haben ne? und ja da wird eine weile dauern wir werden eine menge charaktere leveln nehme ich an und ja ich weiß nicht wessen charakter welchen charakter nehmen quest wir machen einfach nur weil wir drei charaktere haben ich nehme dann so je nachdem wen wir als erstes hatten ich meine theoretisch hatten wir live und ich ja, vor erika ne? aber ich würde dann schon fast sagen wir machen noch erika ne als erstes aber keine ahnung mal schauen Gut, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der bad gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Das würde mich sowas von freuen. Ne? Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.